Du warst nicht nur bei der Falcon 1 dabei, sondern im Prinzip auch Falcon 9, also praktisch das nächste große Ding. Wir Falcon 9 starten, sehen wir fast wöchentlich ne? oder momentan gerade äh, ein bisschen nicht ganz so häufig. Ähm, das ist ja auch schon abgefahren. Gibt es da so einen Moment, wo, du, wo man einem bewusst wird, okay, ich habe da was entwickelt und das fliegt in den Orbit oder das ist irgendwie, das ist mein Baby und also... Also äh, Falcon 9 sind immer, mein, also, sind immer mein Baby, so sind auch Dragons. Also ich durfte Falcon 1, Falcon 9, Fal äh, Dragon mitentwickeln, aber auch dann die, äh, das Upgrade von Falcon 9, das 1.1 habe ich auch mitentwickelt, immer als äh, einer der Architekten davon. Und es war wirklich viel Spaß. Ähm, also Stolz ist da auf jeden Fall da. Also, eine der besten Sachen, besonders in der Rakete, aber auch in der Kapsel-Business, äh, ist es, dass man diese einzelnen Momente hat, diese Split Seconds wo es um Erfolg oder nicht geht. Der, der Start einer Rakete, das, so, das ist so jahrelange Arbeit, das sich auf ein paar Sekunden konzentriert und dann ist da dieser zehn Minuten Flug. Und also da sind Emotionen sehr hoch. Also ich glaube, das ist sowas wie Motorsport und ein paar andere Sachen. Also es gibt sehr wenige Industrien, wo, man sich, wo die Arbeit sich auf einen, so eine kleine Zeit konzentriert. Äh, ja, das erste Mal, wie wir mit der ISS gedockt haben. Das ist so ein Combo von zwei meiner Babys, Falcon 9 und Dragon. Uh, Dragon war auch ein also sehr harter Kampf über mehrere Jahre, den zu entwickeln und zu zertifizieren. Um, wenn wir mit der Kapsel gedockt haben, da hat die Rakete ihre Arbeit getan, die Kapsel ihre Arbeit getan und der erste Flug auch war voller Probleme. Eins nach dem anderen hat man sich gedacht, hey, das wird uns die Mission kosten. Haben wir dann sind dann doch durchgekommen und das waren voller Emissionen. Also dieser, dieser Tag ist immer in meiner Erinnerung von ja, im Mai, Mai zwei, äh, 2021, äh, 2012, ja, ist schon ein Riesentag. Hm. Du sagst es also, ähm, die äh, Dragon, das ist ja im Prinzip in einem Programm entstanden, was die NASA gepusht hat, von wegen, dass sie gesagt haben, sie wollen kommerzielle Versorgung der ISS haben, später sogar kommerzielle Versorgung mit Menschen oder äh, Crewflüge, total Abgefahren, dass man irgendwo auch diesen Mut aufgebracht hat, dass irgendwie diese Programme loszutreten und dann auch was dabei rausgekommen ist. Und ich höre immer eigentlich so auch von der SpaceX-Seite: Hey, wir sind total. Äh, dankbar für die NASA, für die Unterstützung und so weiter und ähm, mich ärgert das dann immer so ein bisschen, wenn ich auf Twitter oder auf YouTube Kommentare lese, die ein bisschen sagen, NASA ist so langsam und so weiter, weil man hört eigentlich immer von wegen, dass äh, die, die SpaceX-Ingenieure, die das sich zu und sagen, hey, wir, wir verdanken der NASA eine ganze Menge und wir haben von denen sehr, ja. sehr viel gelernt. Gibt es da für dich ein Beispiel, wo du sagst, wegen, hey, das ist da, da haben wir euch viel geholfen oder da... Ähm, ähm, ja, mal ehrlich gesagt, also, ohne NASA wäre es wär wirklich schwer, SpaceX aufzubauen. Da muss man wirklich sehr dankbar sein. Und es ist wirklich da, also NASA hat, was, was die gemacht haben, die haben komplett ihre ihr Gedankensweise geändert. Also es geht ja nicht um NASA, wenn man diese Raketen anschaut, mit diese Großprogramme und so weiter, es geht nur um die Schnelligkeit des NASA, sondern die Art, wie sie Sachen vergeben und dann sind da auch, ich sag's mal, ganz große andere, auch kommerzielle Firmen dabei, die dann je nach NASA's Fortschrift arbeiten und diese, diese Art der Mitarbeit ist einfach langsam. Und das ist halt eine Art von, ich sag's mal, ähm, Incentivierung, äh, dieses Cost-Plus-Contracting-System, äh, das eigentlich nicht schnell läuft und das auch die Firmen nicht dazu bewegt, schnell zu gehen. Ähm, ist äh, heutzutage wahrscheinlich mehr so in Europa. Also, dieses Contract-System wird eher mehr in, eher jetzt auch in Europa verwendet als in den USA, wo man auf das Kommerzielle umgestiegen hat. Aber in Europa kommt es auch. Aber NASA hat wirklich äh, früh gesehen, da waren auch sehr viele internal Champions dabei, die, die, denen ich sehr dankbar bin, die gesagt haben, hey, wenn wir, wenn wir einen UPS-Track brauchen, wenn ich etwas verschicken will, äh, schreibe ich auch nicht vor, wie dieser Laster ausschauen soll. Warum muss ich für die Beförderung von Sachen so viel ausschreiben und mich in die Tiefe äh, äh, einarbeiten? Ich lasse die Firmen selbst, äh, selbst entscheiden, aber dafür äh, verlange ich auch einen Fixed firm Price. Und das hat NASA sehr früh gesehen und hat uns unterstützt. Was danach natürlich kommt, in technischer Unterstützung, war für uns auch sehr wichtig. Also es gibt Grundwissenschaften, die man haben muss und Grund, ich sage es mal, Wissen, die man haben muss, um eine Rakete zu bauen, und um ein Heatschild zu designen, um irgendwie Funksysteme und alles. Also da gibt es einiges an Tests, die Jahrzehnte gedauert haben. Das ist eine Wissensbasis, auf die man sich vertrauen und verlassen muss. Und den gibt es halt nur von Massen. Ähm, mhm. wie, wie, Metalle sich, wie Metalle reagieren, wie ist die Atmosphäre in der, ganz oben, wie ist die, die Erhitzung von dem Hitzeschild, äh, Hitzeschild äh, bei, bei einem Wiederantritt und so weiter. Das ginge alles nicht, ohne die auf dieses Wissensbasis äh, aufzugreifen. Und dann natürlich, äh, muss man sich auch überlegen, also nicht jeder ist natürlich von sowas wie SpaceX damals begeistert, äh, war, war begeistert weil es hat auch die äh, den Basis, auch das politische Basis ein bisschen geändert. Und auch, ich sag's mal, das, die, die Basis von der Industrie die, und der Industrie-Regierungsbeziehungen. Und da gab es auch einige, die dagegen gekämpft haben. Und sehr viele von NASA, diese Internal Champions, haben dann uns die Rückendeckung gegeben, damit es immer weitergeht Mega cool. Ähm, Gibt es mal irgendwie was, wo du bei SpaceX einen Fehler gemacht hast, wo du gedacht hast, oh scheiße, jetzt werde ich gefeuert? <lacht> <lacht> Öfters. Also mal ehrlich gesagt, also gefeuert ist immer so eine Sache, also... Es geht nicht um Getting Fired. Also das Wichtigste ist, also im SpaceX ist man wirklich, wie du sagst, also das war ein sehr junges Unternehmen, da, hat, da ist man mit Leuten zusammen, die wirklich, also das waren alles meine Freunde, sogar heute noch, also ist mein kompletter Freundeskreis aus SpaceX. Und das größte, die größte Angst, die man hat, ist, die im Stich zu lassen, ist nicht hier zu werden oder so. Also deine Freunde im Stich zu lassen, ist die größte Angst, die man hat. Und ähm, öfters, also bei so einer Geschwindigkeit von Entwicklung gab es öfters äh, Zeiten, wie, wie zum Beispiel dieser diese Paulus distribution box auf Falcon 1, ähm, wo, wo ich gesagt habe, shit, jetzt ist es mein Fehler, dass wir Monate verlieren. Und da waren wir unter Druck, äh, dass die Firma überhaupt überlebt. Falcon 9 waren wir unser Druck, hey, irgendjemand wird der NASA sagen, ja, geht doch, geht doch nicht. Also man, hat, man war immer im Druck, eher so ein Existenzdruck für SpaceX. Und da hat man seine, äh, seine äh, Verantwortung ziemlich hoch genommen. Und es gab mehrere Zeiten, wo ich gesagt habe, oh shit, also das ist der Zeit, wo ich, wo ich den großen Fehler mache für die Firma. Ähm, sei es dieses Power Distribution Box, es gab irgendwie äh, beim Dragon irgendwelche Probleme in der, in, der, ähm, in der Qualifikation, besonders für EMI, EMC, also diese elektromagnetische äh, Störungen und so weiter. Es gab einige Punkte, wo ich sage, hey. Also das könnte es sein, weil ich auch die komplette Verantwortung hatte für die elektronischen Systeme von Falcon 9 und Dragon. Also musste nicht mein direkter Fehler sein, aber ich habe mich auch verantwortlich gefühlt für mein Department natürlich. Ja, krass. Es gibt eine Geschichte, wo irgendwie mal... Ähm ja wohl mal äh, praktisch Bonus äh, für die Mitarbeiter gezahlt wurde beziehungsweise sich überlegt hatte von mir ach was kann man den Mitarbeitern Gutes tun und dass dann im Prinzip äh, Anteile von von Tesla wahrscheinlich war das sogar noch vor dem Börsengang ich weiß es gar nicht genau äh, gegeben wurde und dass es gibt die Geschichte dass einige Ingenieure enttäuscht waren weil sie da sagten ach sie hätten lieber Geld gehabt ähm, ganz ehrlich äh, hattest du da welche bekommen und hättest du lieber Geld damals bekommen <lacht> also, also ich Uh, ich weiß die Geschichte also von meiner Seite ein bisschen anders. Da, uh, da gab es eigentlich eine Idee, doch Tesla-Aktien, uh, also Zugang zu Tesla-Aktien zu geben, uh, zu den SpaceX-Ingenieuren, damit sie auch noch gleich vor dem IPO mitmachen können. Das ist so etwas so wie in der Friends and family round Aber dann. Dann ist es dann doch nicht gelungen. Also, wir könnten das auch aus legalen Gründen und so weiter nicht tun. Also, es sollte, musste eine sehr, sehr kleine Gruppe sein. Und deswegen sind viele von uns nicht daran gekommen. Also, da war ich noch kein VIP oder irgendwas ähnliches. Und da sind wir nicht daran gekommen. Ich hätte sie gerne gehabt. Also, ich habe einen Investmentgedanke: Never bet against Elon. Und da hätte, ich immer, da hätte ich schon gerne mitgemacht, auf jeden Fall. <lacht> Du bist Ingenieur. Wir hatten heute viel über, über Ingenieurprobleme gesprochen. Ähm, ich ja, bin ja auch Ingenieur und ich finde auch die deutsche Ingenieurskunst, man ist ja irgendwie auch stolz, selbst wenn man gar nicht mit, unbedingt daran gearbeitet hat, also jetzt ich zumindest nicht. Bei dir, glaube ich, äh, hältst du die Fahne für die deutsche Ingenieurskunst sehr, sehr hoch. Ähm, und man hat auch so das Gefühl, dass eigentlich die deutsche Ingenieurskunst irgendwo im internationalen Bereich schon sehr angesehen ist. Ähm, auf der anderen Seite, die großen... Firmen, die Start-ups, die ähm, Einhörner, die kommen jetzt nicht unbedingt aus dem deutschen Raum. Ist das ein Mentalitätsding oder ähm, wie siehst du das? Ich glaube, ich glaub, wir haben so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, ich, sag, ich verwende mal einen Ingenieursterm aus, aus, aus dem Englischen, wir haben so ein Phaselag. Also natürlich, also indem SpaceX diese ersten großen Zug in der Raumfahrt gemacht hat, ähm, ist, halt, äh, ist halt in den USA ziemlich so ein Ökosystem entstanden. Ich glaube, der, der deutsche Ingenieurskurs ist überhaupt nicht dem amerikanischen hinterher, also, da, also das ist auf jeden Fall desgleichen, falls auch in mehreren äh, Plätzen sogar besser. Nur ist da also eine Zeitverschiebung, wo die, in Deutsch, äh, wo die deutsche Seite, ich glaube, das, das Entrepreneurial Thinking noch einigermaßen nachsehen müsste. Ich glaube, es liegt ein bisschen in der deutschen Kultur, dass man eher die Wege geht, die ein bisschen risikoärmer sind als in einem amerikanischen äh, Ökosystem und da in den USA jetzt einige Firmen schon gezeigt haben, dass man in, äh, in diesem Space 2.0 äh, oder New Space doch Businesses aufbauen kann, äh, gehen jetzt die Deutschen hinterher mit einer, mit einer äh, Zeitverschiebung. Aber ich glaube, die werden auch diese Einhörner und diese großen Firmen und die großen Projekte auf die Beine stellen können. Auch am technischen wird es nicht scheitern, auf jeden Fall mhm. nicht. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein Ökosystem an anderen, nicht technisches nicht technischen Infrastruktur, sondern auch andere Infrastrukturen, um die zu unterstützen. Zum Beispiel Investment ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also da jetzt gerade fließen in den USA sehr viel Geld in diese Startups und wir müssen dazu, dazu da sein, dass auch in Deutschland und in Europa genau die gleichen Mittel existieren. Deswegen habe ich auch einen Investmentfonds gegründet, der heißt Alpine Space Ventures, der genau in die europäische, in europäische Raumfahrt also Raumfahrtentrepreneurs investiert, als Venture Capital Firma. Wir brauchen aber auch andere, andere Ideen, wie, also andere Infrastrukturen, wie dass die Regierungen auch von Startups kaufen können, dass die auch gleich behandelt werden wie die ganz Großen, dass man nicht immer bei jedem Projekt sofort zu den Usual Suspects rennt, sondern mal auch bei den Startups und bei den KMUs äh, mal fragt, hey, wie sollte das eigentlich gehen? Wie würdet ihr das lösen? Weil mal ehrlich gesagt, die jetzigen Probleme der Raumfahrt oder die jetzigen Projekte der Raumfahrt sind genau nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein Entrepreneurial-Problem. Wie würde man das lösen, ist genauso, ich sag's mal, entfernt von was ein Großunternehmen machen kann. Und die müssen sich auch komplett umdenken, auch wie ein Startup. Und ich, man muss sich überlegen, vielleicht ist bei einem Startup doch das Risiko kleiner, weil der kann, so eine Firma kann sich schneller umdenken und schneller adaptieren für, ich sage es mal, eine Konstellation, wie jetzt gerade von der EU -Folge geschrieben wird. Also eine EU-Konstellation, der braucht ein komplettes, komplett neues, ähm, äh, komplett neues äh, äh, Stil von Firmenführung. Das in eine Großfirma reinzubringen, ist höchstwahrscheinlich in meiner Sicht schwieriger, als eine Firma von, äh, von klein auf groß aufzubauen, die das dann technisch lösen kann. Weil die technische, die kann man sich schnell in Europa holen. Eine Firma umzulenken, das ist wie ein Tanker umzulenken. Ist der New Space jetzt da und geht es jetzt richtig los?